Hallo ja, und herzlich willkommen bei One Step Beyond the Gates of Madness. Ich bin der Taste von den Gates of Madness und ja, es gibt uns noch. Soll jetzt keine Drohung sein, ich hoffe, den einen oder anderen freut's, auch wenn in der jetzt immer noch aktuellen Situation eigentlich keiner so richtig was davon hat. Aber wir haben uns überlegt, solange vor den Kulissen nichts weitergeht, nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen. Wo? auch nichts weiter geht. Also ein bisschen was geht natürlich immer weiter, Klar. Zum Auftakt wird wir euch einladen zu einer kleinen Musikprobe in trauter Zweisamkeit. Und dazu unternehmen wir jetzt eine Reise zurück in eine Zeit, in der der Begriff virtuell noch nicht real war, in einer Zeit, in der man sich beim Treffen tatsächlich noch leibhaftig gegenüberstehen musste, in einer Zeit, in der jeder Telefonanruf hart erarbeitet sein wollte, ja, mit, mit so einem Ding hier, in einer Zeit, In einer Zeit, in der. Hallo? Ja. Also, ich fasse mich kurz. In einer Zeit, in der alles besser war und aus Holz. Oder Backewit. So wie das hier. Ja. Auf geht's. Willkommen in den 70er Jahren, genauer im Jahr 1941 und 70. Wir befinden uns tief unter der Grasnarbe des bayerischen Voralpenlandes, droben knattern die Mopeds über die holprigen Feldwege, hier drunten unter Tage stehen wir bei flackerndem, aber immerhin schon elektrischen Licht vor einer unscheinbaren Tür, die zu einem kleinen, geheimnisvollen Raum führen soll.« Der Probe herum, endliche Enge, der Ort, wo die Sonne auch an den hellsten Sommertagen niemals hinscheint. Kalte Technik, still zurückgelassen, vor so vielen Wochen, Monaten, Jahren. Alles ist ruhig. Noch. Mal sehen, ob noch was funktioniert von dem alten Krempel. Nach und nach erwachen die alten Instrumente aus ihrem gefühlt unendlichen Dornöschen-Winterschlaf. Bis zum Schluss auch die Mikrofone ihren Dienst und die Stimme unseres Röhrenbadens wieder aufnehmen. Und los geht's, erstmal ganz ruhig und vorsichtig mit dem guten alten Rhodes und der unvermeidlichen Gitarre. Oder wir halt dann mal. Aber jetzt mal so wie Okay, also um, <fixen> Ja, aber jetzt haben wir alles mal drin gehabt. Ja, das ist, das, ich. Denke, wenn du nach oben zeigst und ja, ich, <lacht> ich weiß nicht. ja, ja das ist. Ich dachte nach oben. Ja, ja. So nach oben, nicht so nach oben. Ja, ja. Eigentlich also, so ja, nach unten, genau nach unten, aber ich müsste so. Ja, also, <lacht> Egal. Ja, cool. Aber jetzt haben wir alles drauf. Schön. Ja, ja. Und da kann man noch. Kann man noch variieren und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Bleibt fit, bleibt munter und bis bald.